Komm her, komm her, komm her, komm her, bau dich ein, bau dich ein Hallo meine Pokéfreunde und Pokénen, willkommen zu einer neuen Folge! Zacko! Hardcore, ja! Verpiss dich, ich will weiterbauen! Ah nein, nein, nein, nein! nein. Ah, ah, okay, okay, ist der Quick! Cool heute wir habe ich ab dass wir Leon die, die spitzhacke immer ähnlich gibt danke hier wird das He haus endlich für endlich bauen und ich lade was werde ich tun ich werde wieder in die höhle zurückgehen so und dann würde ich in die höhle zurückgehen alleine no no und da wüsste noch fahren denn erstmal die Dierspitzhacke verzaubern, bezaubern ja und dann werde ich ab sie dann abbauen damit wir dann endlich mal wieder können aber wenn dann gehen wir zusammen mit ja, ja wenn wir so voll Tier haben, ein paar Feuer. Also was wir auf jeden Fall brauchen sind Feuerresistenztränke. Ja. Effizienz, ja ich Effizienz auf unserer gemacht. Sind... Alter, das ist gar nicht so selten bei einer Spitzhacke, ne? Ja, aber bei Dierspitzhacke, hallo? Effizienz bei dir. <lacht> das ist äh, gut für ähm, Dings, auf sie den abbauen. Das ist effizienter. Also. dann. Kind ist so effizient, aber. Hä? Wie Ey habe ich weggemacht? ja, ja. längst <lacht> ich hab's nicht gemerkt, okay leon bist du bereit ich gehe alleine rein Hui. ich werde eh nicht nachkommen ja das weiß ich außer ich sterbe dann, dann musst du kommen und dann, oder ich werde dann halt so einbauen und dann muss der Leon kommen Leon hat da übrigens ein paar fucking letzte Folge da weggeschwommen oder war das letzte Folge No, die sind fahren gerade vor, vor meinen vor meinen Augen, die spawnt. Oh mein Gott. Ey. Was denn? Die Fackel. Fail. Oh shit. Hier ist offen, Leon, wieso hast du die offen gemacht? Ich kann's. Nein, es ist Nacht. Ja geil. Es ist Nacht? Hier sind noch eine Fackel. Die, die spawnt auf gar keinen Fall, ne? Nee. Ah! Nein. Skelett! Hilfe! Okay, ich verpiss mich jetzt. Tschüss! Ja, Mike, ich würde nicht zurückkommen, ich würde mich einbauen und irgendeine ich Scheiße mich machen. Ich habe hier zugebaut. Aber weil ich nicht will. Ist... Und Leute, ich weiß, ich habe das Marak übersehen. Ich habe es nicht übersehen. Ich weiß, dass das Marak ist. Aber ich weiß, Peter! Das einfach... Mike! Peter das? ist weg. Was? P Peter? Aber ist war noch mein bester Freund. Wir hatten wir in der letzten Folge erst gemacht, gell? Also ich weiß, was ich diese Folge Leon, Leon, machen will. Ja, haben wir den jetzt nicht erst letzte Folge gemacht? Ja, oh Mann, also The First Diamond muss jetzt leiden. Nein, Leon, nein, wieso? Ich muss was wichtiger eine was machen. Eine Jukebox, Leon, ich weiß, du machst eine Jukebox, Digga, du Nein, du du bist der Geist. Nein, okay, bist du so nicht Aber braucht man Nee, Leon, nein, ich brauch den Diamanten, nicht. ich brauch den Bilderrahmen. Ja, aber trotzdem musste sie jemanden nicht wegschmeißen oder irgendwas damit kein war. Nein, der ist in der Kiste. Also Leute, ich werde jetzt hier nach unten gehen und ein bisschen, warte, hui, am besten ins Wasser, nicht sterben. Und es ob sie dann weiter abbauen, was der Leon schon angefangen hat. Wie viele, ob sie du eigentlich? kannst kann eben nachschauen. Gar kein Ziel, das habe ich alles für den Verzauberungstisch gemacht. Okay. Ich hoffe, ich verbrenne jetzt nicht, ansonsten habe ich ein riesengroßes Problem. Ah, ich weiß, wie wir das regeln. Wir einfach Erde rein. <lacht> ich hab keinen Stein, Alter. Ich weiß, Leute, es kann jetzt gleich anbrennen. Ich würde sagen, äh, ich hole einfach mal ein bisschen... Hier, Stein, ich meine. Leon, scheiße, ich wollte Stein und aber es gibt den mal hat gar keinen Stein, ne? Der Druck ist einfach so alt. Hä? Was ist denn los, Leon? Ist irgendwas? Der einfach so alt. Er ist so alt, aber er ist immer noch so geil. Was erinnert uns an Peter, Mike? Äh, sein Geschreie. Ich meine, was man aufhängen kann. Ein Apfel. Ein ganz normaler Apfel. Nein. Doch. verschwende nicht unseren Goldapfel, Jan. Ich habe einen Löwenzahn dabei, den schenke ich dir gleich. Zum Weindienstag. Weilendienstag haben wir ja eh verkackt, ne? Ist, ist schon lange vorbei. Aber komm, nachträgliches Weindienstlein, das macht doch jeder. Ich weiß nicht wie viele eigentlich brauchen. ich, brauche. ich glaube, wir brauchen 12 bis 60, ich nehme aber mal 60 Ich hab Angst, dass jetzt von hinten ein Creeper kommt. Ach, das kannst du laut sagen. Da hat jeder Angst, aber egal. Die ist ein Peace. Ja, wir haben einen Ohrwurm, und zumindest ich. Ja, und das ist ein Lappen, der, der hat nie einen Ohrwurm, ja. Die Welt wurde gespeichert. Schaut mal, da, mal danke, Server, oder so ein Herz. Nein, ich mach schon. Peter Bond. Ja Leon, das ist ein Thema, sonst müssen die Leute äh, meiner Musik äh, hören. Ich habe Ja. Leute, meine Musik nicht Alter, habe ich mich gerade erschrocken, von wo ist das Skelett? Von wo kommt das Skelett? Ich wurde gerade abgeschottet und ich Habe mich richtig erschrocken, Leute. Ja, Leute, und zwar haben Mike und ich ein kleines Thema anzusprechen. Ja, dann sag mal an hier. Ja, und zwar hat es jetzt nichts mit Minecraft Hardcore zu tun. Ach, Mann. nein. Nein. Und dann, hast ja? du mich Nein, ich bin oben beim Haus. Was hat mich denn Das hat mich einmal abgescholten und dann nie wieder. Wo Ist es? Wo ist es? Ist es down. Down. Down, downy. Ist da? Ist da? Nein, ist Ist down? Nein, ist down. So. Jetzt habe ich vergessen, äh, ja, mich okay, anzusprechen. Dann, dann sprich mal das Thema an. Ich hab's vergessen. Ja, nee, nein, nein, oder? Ich ja, Versuch dich zu erinnern, oder ich brauche mich immer mehr. Oh, jetzt gerade, wo ich bei Lava bin, habe ich natürlich beste Internet, also nicht beste Internet, sondern Niggy. Ist natürlich, ist natürlich tüchtig, ne? Ich da. Ich da, ne? Ich da, ne? Ich hab gleich genug Obsidian. Wir werden diese Folge noch Obsidian-Portal machen, aber wir werden erst in der nächsten Folge reingehen. Nein. nein. Nein, nein, wir werden nicht reingehen. Das machen wir nur zur Deko, sorry. Wir werden schon morgen reingehen, Leute. Ach so. Ich weiß, ich habe jetzt noch mein Mikro noch gar nicht mein neues. Also ich hoffe, das ist zu dem Zeitpunkt schon angekommen. Sollte es eigentlich. Ich habe ja auch schon hoffentlich ich dann auch schon Info-Video gemacht. Nein. Doch, eigentlich schon. Mal. Oh. Weil ich weiß gar nicht, wann das Video hochgeladen wird. Das sollte eigentlich mal in der Kanalbeschreibung stehen. So. Aber ich weiß es gerade nicht auswendig, sorry. I'm sorry. Fast bridge, Mike! Fast bridge auf einem neuen Level. Ja, was du denn? Fast Bridgen in der 1, 11 über 13 Zombies, mindestens. <lacht> <lacht> oh. Leon, wo bist du gerade? Nein! Fail! Leon, down? Nein, nein, Ich war nicht über Zombies. Ach so, ja, die, die Joke hier, den will ich mache jetzt 16 abbauen, ich weiß nicht wie viele wir brauchen, aber ich nehme einfach mal sicher mit. 10. Boah, ich habe jetzt 13. Ich baue noch 2 ab, ne, noch 3 ab. Und dann werde ich gehen und dann werde ich das total alleine bauen Der Leon kann nichts. Mann, das ist eine draußen die muss ich die triggern. Nur ein bisschen. das Peter 2.0, nur leider ist er kein Villager-Zombie. Komm her, Zombie! Boom! boom, boom. Leon, da war ein Pikmin! Hä? Hä? Hä? Ich hab, was habe ich für einen Bugs? Leute, das habt ihr gerade gesehen, oder? Da, da war bestimmt gerade Zeitlupe, Leute! Was war das denn gerade? Da war noch ein zombie -Pikmin. Hast du Secret-Nether-Portal gefunden? Die gibt es äh, gar nicht. Ja, ohne Mods. Jetzt am Ende gibt es sowas einfach wirklich. Okay, eins nehme ich noch mit. Ein ob Obsidian. <lacht> Sorry. Ein Obsidian stück Und dann, ja, wenn Das, das sieht, sieht einfach so scheiße aus, ne? Obsidian sieht richtig komisch aus den dem Tetrapack. Ja, bei Best ja schon. Ich benutze jetzt mal mein Zerschnitzlar zum Angreifen, weil ich, <lacht> echt, weil ich es echt jetzt gerade nötig habe. Ich habe zwar meinen Steinschwert eigentlich, weil ich will kein Eisen verschwenden aber trotzdem ne? Also, jetzt muss ich hier wieder freibauen und hoffen, dass das Skelett nicht mehr da ist. Skelett? Ist das Skelett? Da no, ich höre es. Abhauen, rennen, rennen. Genau, Herz. Herz, Leute, alle Herz. die kommt da Schnell, egal, schieß. Also, ich baue hier zu, damit es nicht mehr hochkommen kann. Okay, ich komme hoch. Leon, es ist nachts, Leon. Ja, es ist. Also, es ist nachts, oder du hast mich zugebaut. Nein, es ist nachts. Okay, Leon, kannst du mich dann bitte abholen? mal was uns was passiert. Boom. Und fuck, fuck Pushback. Ich hole ich jetzt nicht ab. Ich weiß, ich hole ich ab. Was ist denn? Warte. Please help. No disk, Leon. no disc. <lacht> ich bin doch ja schon da. No disc, please don't help. <lacht> oh Gott. Leon? Unsichtbare Spinne, unsichtbare Spinne. Hi. Was Siehst du, ist du hier? Unsichtbare Spinne, ich jetzt? schau. Boot. Komm her, komm her, komm her, her baue dich ein, baue dich an, baue dich an. Bau Leon, Herz, Leon, Herz. Leon, ich renn gerade weg, sorry, ich kann gerade nicht kommen, ich gehe gerade auf unser, in unser Haus. Leon, wenn ich du jetzt stirbst, Zeit. Leon, nicht sterben. Ich hab mal ein Herz. Ich bin bei uns zu Hause. Hallo, wie nervt das immer. Ich habe mal ein Herz. Ja, hast du das, Leon? Ja, hier, hier in dem Film. Guck mal, wie ich Peter begraben habe. Nice gemacht! Komm mal her, hier liegt Peter! Peter, warte, warte! Mann, ich hab noch eine Schildschild. Sch warte, warte, warte. Äh, es, es hat gerade einfach. Ja, das Also weggemacht. Es hat einfach. <lacht> LOL! Was hab ich denn bei die kaputt gemacht? Die Hose, ne? Ey, du! Triad, Kombo! Nein, nein, ich dachte dich nicht schlagen, sonst stirbst du. Und wenn du stirbst, dann kriegst du die Strafe. Egal. Sorry, Leute. Äh, das sollte eigentlich nur ein Scherz sein. Das ist irgendwie falsch. Leon, Enderman! Der sind Ich will sterben. Wieso nein? Leon, ich baue, Leute, ich baue jetzt. das Portal. Es ist auf einmal Tag geworden. Keine Ahnung, frag mich nicht wie. Es ist einfach. Punkt. Leon, kommst du? Ich baue jetzt das Portal hier hin. Ja, hier hin. Ja, mach aber erstmal das Dirt hier weg. hier hoch. noch rein so. Nein. So, und gut, so jetzt hast du bald genug. Ja, klar. ich habe immer ich habe zwei zu viel. Warte, ich bin auch nicht so land. Oh, Leute, seid ihr bereit drei Warte, nein, nein, Leon. Nein, das ist unfair. Leon nicht reingehen. Leon nicht reingehen. Leon nicht reingehen. schaff mich doch nicht rein. Du sollst rausgehen, Leon. Okay, Mike. Leon. Ich würde sagen, wir werden gleich mal. Okay, Leute, sollen wir rein? Geh du rein, geh du vor, geh du vor. Oh mein Gott. Wie geht's aus? We need to go deeper. Scheiße! Ich spawn nicht. Ich spawn nicht. Oh mein Gott, ich hab's dir gesagt. du es wenigstens cool? Ich bin safe, ich bin safe, ich bin safe. Okay, das Portal. Baum Wieso? Ist alles safe? Ist alles safe? Kann ja. ganz. Okay, kommen. Leute, ich würde sagen, wir gehen trotzdem rein. Hier ein kleiner Peak, wie das aussehen wird. Mann Oh Leute. Oh, oh mein Hi. Gott. Oh mein Gott. Alter, wie das hey, aus. Ist. Ist normaler Nether -Rack. Ja, aber der sieht durch das neue tet up also, oh, also, oh mein Gott, geht runter. Durch das Backs so Ich bin ganz kurz weg. Okay. Ja, was hast du da gerade um mich rum platziert? Äh, nichts, nichts, Bleib stehen! Please, please, please send help! Please <lacht> Nein! Du das nicht benutzen! Nein, nein, nein! Mike! Challenge! Mike! Challenge! Challenge! Ja? Nein, hör auf! Hör auf! Hör auf! Okay, okay. Was war das denn? Leon, nein! Nein! Lea, nein. nein. ich den Wassereimer? Warte ich komme ich komme! ich geht ja nicht! Ja, die ein Geh in unser Wasserbecken! am Leben! Hä? Meine Rüstung wird nicht mal angezeigt! Ah oh, jetzt hab okay. ich... Ich zwei Herzen! Ja, hier! Warte, hier ist Wasser! Hier ist Wasser! Hier, ja. hier! Geht doch! Wie viele Herzen hast du? ich bin jetzt fast wieder voll! Was du das denn, Alter, meine Rüstung! <lacht> Hast du mal meine gesehen, Alter? Okay, was heißt gesehen? Okay, dann, ich will sagen, äh, wir gehen mal in den Nether und dann werden wir wieder ein bisschen anfangen. Okay, Leon? No challenge, diesmal! Nein! Nein! Oh ich mein Gott, mein, komm her! Digga! Digga! Digga! Bei sowas habe ich echt scheiße Angst, wieder. Ich schaue, mein Wasser ist, glaube ich, jetzt weg, oder? Ja, geil, ich habe kein Wasser mehr. Leon, weißt du, was die geilste Falle wäre? Wenn man einfach so sagen könnte, ja, kannst wieder wieder durchkommen, ist alles safe und dann ist sowas auf beiden Seiten und dann kommt man nicht mehr durch. Man kann ja auch nichts abbauen, glaube ich, wenn man im Netaportal steht. Nee, kann man nicht. Okay, komm Leon, du gehst vor, ich baue mir eben zu... Nein, ehrlich, Ich, ich warum du, es und du bist dabei. dabei. Warte, ich muss erstmal mein Inventar sortieren. Leute, ich auch. wir haben endlich mal das Portal. Wir suchen dann einen Dungeon und dann werden wir richtig walken. walken. Mrs. Pilz, tut mir wirklich leid, Sie müssen da bleiben. Das ist eine Scheiße. Ähm, so, noch so. Hier Gold, kann ich mal in den Ofen tun hier. Ähm, ich nehme mal... Nimm Blöcke mit, Blöcke sind wichtig. Nein, wir bauen die einfach dort ab. Ich nehme Bruchstein mit. Oh, Alter, unsere Truhe ist zum so voll, ich kann nicht mal rein tun. Egal Leute, ich würde sagen, wir gehen trotzdem schon mal rein. Ich habe ziemlich nicht sehr viel Essen dabei. Aber Jolo, Jolo, Jolo, nein, ich gehe schon mal rein. Obwohl, ich habe gar kein Essen, Mike. Eine. Ich glaube, wir müssen wieder angeln gehen. Jetzt <lacht> angeln. So? Leon, Leon, Schmerzens. Wie ist das Alter, ich habe keine Hose. An. Schön, dass wir das, ja, das auch mal auf. Gut. Jetzt wird meine Rüstung wieder angezeigt. Okay, hello. Äh. Leon, wo bist du? Ähm, Mike, ich muss kurz was einstellen. Ich bin kurz. Ja, okay, Leon. Nein, nein, Leon. Nein, Mike. Ich ich muss, ich, ich, ich sehe einfach gar nichts. Ich muss eben was in meiner App Data von Minecraft umstellen. Alles klar. Ja, aber die Folge ist eh gleich zu Ende oder sogar schon. Weißt du, Leon? Die Folge ist schon ja. wirklich lang. Tut mir leid dafür, aber ich bin echt excited auf die, auf den Nether. Nächste Folge. Die kommt jetzt direkt danach, Leon. Äh, da werden wir äh, habe ich immer noch nicht das neue Mikro aber dafür entschuldige ich mich aber ich bin halt so excited, ich muss ja noch gleich am wieder weiter aufnehmen also wie ich sagen ich baue mich eben ein Leon ganz gerne mitkommen ist mir scheißegal haut rein Leute, wenn es euch gefallen hat dann gebt eine warte warte nein Leon nein Leon hör auf dann gebt komm nicht runter ich glaube hier unten ist ein Loch ich habe noch bei gut, gut. alles klar dann gebt eine positive Bewertung haut rein und Tschüss, Leon. Sag Tschüss. Tschüss. Aua.